Guten Morgen, mein. Lass uns auch heute wieder unser Bestes geben. Äh, was? Was passiert hier? Ein Loch hier, ein Loch da und noch eins hier. Aller gute Dinge sind drei. Ah, Gibt es etwas Schöneres als Tunnel zu graben? Na nun, wo bin ich denn hier? Was geht denn hier vor sich? Oh, das tut mir echt leid. Ich bin dick da. Ich habe vor der Pelipper-Post vergnügt, meine Tunnel gegraben. Und ehe ich mich versah, bin ich hier bei euch gelandet? Entschuldigung, dass ich euch den Garten so verwüstet habe, das weiß ich nicht. Ha <lacht> halb so wild. Von verwüstung würde ich ja noch nicht sprechen. Ist das ist halt mir deswegen nicht böse. Ja, betreib, übertreib es halt nicht mit der Buddelei. Nicht jeder sieht das so locker wie wir. Claro, das sehe ich einen. Vielen Dank. Aber wo der Tunnel schon mal da ist, könnt ihr ihn gerne benutzen. So, ich mache mich hier auf den Weg. Ist eine neue Abkürzung in diesem Remake? Ich werde meine Tunnel auch wieder zuschütten, wenn ich dran denke. Also, man sieht sich. Süß. Und das Pilippa wieder. Klonk. <lacht> ah, ich liebe es. Na, na, na, na. Was haben wir denn Leute? Hm. Ein Geschenk von der Rettungsorganisation. Als Belohnung für deinen unermüdlichen Einsatz hat die Rettungsorganisation ein Geschenk für dein Retterteam. Löse die beigefügten Intensivtickets in, im Makuhida Dojo ein und trainiere, was das Zeug hält. Zwei Tickets. Cool. Und auf ins Makuhida Dojo. Du hast ein Intensivticket? Dann legst du auf zum Tra Training im Makuhida Dojo. Dieses Training lässt den Level deiner Attacken schneller aufsteigen, ansteigen als Kämpfe in Dungeons. Vor allem, wenn du wiederholt sehr effektiven effektive attacken auf gegner abfeuert. doch damit nicht genug das makohita dojo bietet zudem gratis auffrischungskurse zur bewegungssteuerung hin dann an bewegungssteuerung und was oh, haben wir schon vier tickets hm, Eins haben wir noch so aber ich würde sagen äh, heute machen wir Das makohita da dojo ja aber wollen wir das machen Unsere box glaube ich voll oder nee ist tatsächlich nicht aber wir haben Items hier, die ich mir gerne noch mal anschauen wollen würde. Zu, zu eigener Schal. Attacken auf seinen Träger werden auf ein benachbartes Pokémon um umgeleitet. Aber Vorsicht, der Magen des Lehrers... Was? Okay, der Magen leert sich dabei. Hm? Attacken auf seinen Träger werden auf ein benachbartes Pokémon umgeleitet. Okay, das verstehe ich nicht ganz. Oh, Prosisamen sind cool. Bank Orb, ermöglicht es innerhalb eines Dungeons den Service des pili zu nutzen? Ja. Lol. Talent Orb, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Pokémon mit Talenten sich deinem Team anschließen wollen. Der Effekt hält, solange sich das Pokémon auf der Ebene befindet. Okay, das war ich mir auf. Das ist bestimmt richtig krass gut. Das kann ich nicht benutzen? Warum? Würde es von einem Pokémon gegessen steigen, entweder der maximale KP-Wert, Angriff, angriff, Spezialangriff, Spezialverteidigung oder Initiative. Der Effekt ist permanent. Außerdem erwirbt das Pokémon eventuell... Ein Talent. Gummis können in Ritterteam camps gegessen werden. Ach, deshalb kann es hier nicht machen. Ähm, wir nehmen uns mal die Plusivsamen mit und dann gehen wir noch ein paar Sachen, äh, ein paar Sachen ab. Lagern war Was lagern wir dann mal? Brand weg. Ja, brauchen wir das? Nee, oder? Brauchen wir nicht. Haben wir jetzt nächste Zeit nicht mit Feuerbomben zu tun? Gift und schwer vergiftet. Äh, brauchen wir auch nicht? Äh, oder lassen wir es mal da? Ähm, brauchen wir nicht? Da können wir Nein, lassen wir mal da. Ähm, einen großen Apfel braucht man auch nicht am Anfang des Spiels. Nein, das wollte ich eigentlich nicht machen, aber ist auch okay. Ähm, so viele mini haben Ich packe davon mal ein paar weg. So viele brauchen wir eh nicht. Ja, komm, packt mal alle weg. Und einen machen wir davon auch noch mal weg. Ähm, ein Apfel kommen wir weg. Äh Gerockbrocken, die können wir eigentlich immer behalten. Äh Paralyse, wenn wir Paralyse, ja, Paralyse, wir haben, haben nichts. Ähm, Intensivtickets. und was macht die Arena wieder noch mal? Paralyse. Ja, lass mal. Reicht so. Ja, ja, passt. Du, du du, du, du hast das Spiel macht so viel Bock. Hey, Marcoiter. Das ist das Marguerite-Dojo. Je härter du trainierst, desto stärker wirst du. Machen wir doch mal ein Intensivtraining. Oh, das ist dein erstes Intensivtraining, nicht wahr? Dieses Training kannst du absolvieren, indem du mir ein Intensivticket gibst. Je hochwertiger das Ticket, desto effektiver wird das Training sein. Also gut, dann wähle mal aus, was für ein Ticket du einsetzen willst. Oh, viele EP, besonders viele EP, extrem viele EP. Äh, was macht denn dann. das ist alles anders. Probetraining macht was? Uh, ah, das zeigt, wie alles funktioniert. Ja, braucht man das? Äh, das ist ja ganz anders, als ich dachte, eigentlich wollte ich jetzt alle Typen machen, wie im Original. Da gab es immer ganz verschiedene äh, Camps, was auch immer. Da musste man immer äh, einen, einen, einen Ort mit einem einzigen bestimmten Typen absolvieren, aber hier ist es anscheinend nicht so. Und die kann im Hintergrund sieht es sehr seltsam aus ich würde mal sagen wir probieren uns mal in so einem intensivticket intensivtraining joa was wer äh. machen wir mal Pikachu ja ja ein Elektro-Training dann ist wie los starten wir gleich mit dem intensivtraining ein elektro-training 50 Sekunden auf die Plätze fertig los Intensivtraining, wie sie geht, Gegner vor Ablauf des Zeitlimits. Wenn du sehr effektive Attacken einsetzt, erhältst du besonders viele Erfahrungspunkte. Schütze dich ins Training. Ja, okay. Let's go. Oh, verdammt. Wo ist denn die Zeit? Ich sehe sie nicht. Ah, da. Ah, das ist nicht in Runden, das ist in echten Sekunden. Achso, ich dachte, das ist in Runden. In, in Bewegungen. Nee. Ist in echten Sekunden. Und da war ein Krebutag. Das sind Gen 4 Pokémon. Im Originalspiel gab es nur Gen 3 Pokémon und ein, ein paar Gen 4 Pokémon. Das war damals neu, dass es da Gen 4 Pokémon gab. Die kannte man noch nicht. Das ist das erste Spiel, wo man Gen 4 Pokémon gesehen hatte. Ähm, aber hier gibt es jetzt auch Gen 4 Pokémon ganz normal alle. Ja, ist mir gerade egal. Ich habe keine Zeit. Zack. Okay, ist down. Noch eins. Da, ein Krebutag. Ist mir egal. Angreif. Nimm das Elektroball. Ich sag einfach, ah, ist mir egal. Zack. Und noch irgendwo eins. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein, nein, nein, komm, komm, komm Kill es, kill es, kill es, kill es. Nice. Okay. Cool, cool. Uh, Levelaufstieg. Level 8 sofort? Ja, aufgestiegen. Pika versucht Kameradschaft zu erlernen. Das ist eine schlechte Attacke, glaube ich. Was macht denn das? Senkt den Angriff des <lacht> was ein rotzen nee, brauchst du nicht pikachu brauchst du nicht ja okay, okay das lohnt sich aber tatsächlich irgendwie habe das gefühl ja ich will weiter trainieren weil warum nicht ähm, noch mal das normale für mich pflanzentraining oder gift training machen wir mal gifts warum nicht Jo. Warum nicht? Oh, okay, 50 Sekunden wieder. Und los geht's. Na, komm, bam. Da ist noch einer. Wie, wie hieß der? Kapalores. Stimmt. Das war cool. Der gefällt mir sehr. Yeah. So, aber ist egal, wer mir gefällt und wer nicht. Es geht darum, dass wir gewinnen. Das ist schon instant tot. Okay. Oh hi. Tschüss. Antorches! <lacht> okay. Bam. Einfach Spam. Einfach Spam. Hi. Tschüss. Ich spamme von meinen Attacken. Kommt her. Zack. Yeet. Oh, oh Nein. Aua. Zack. Oh mein Gott. Zack. Ah, sorry für den ken es ist nur gerade wenig laut geworden und dann habe ich mir gedacht, ich mache kurz eine Minute Pause und lasse es wieder. Und wir haben eine Minute noch, eine Sekunde war nicht. Und wir konnten nicht mehr angreifen. Egal. Ja. Okay. Da, da, da, da, da. Oh, das ist ja mega OP. Mein Level ist gestiegen. Ich, nicht nur, nicht nur das. Level elf. Das ist ja mega OP. Oh Gott, das lassen wir lieber. Das möchte ich nicht. Nicht, dass das Spiel zu einfach wird. Da habe ich keine Lust zu. Level 11. Ich kann es mal ganz kurz zeigen. Zack. Dann sind wir wieder. Und ich gucke. Cool, oder? So, machen wir weiter. Obwohl, warte, bevor wir dann weitermachen, holen wir uns neue Aufträge ab. Es gibt ja jeden in game Tag einen neuen Auftrag. Oh, drei sogar jetzt. Äh, warum ich noch nicht stehen und senna Könnte mich bitte jemand begleiten? Ich habe mich gerührt, trotzdem wurde ich angegriffen. Ich habe mich nicht gerührt. Ah, warum hilft mir denn niemand? Das Item berühmter Orb ist gerade total in, bitte hilft mir. Nein, das letzte mache ich nicht. Das mache ich, das mache ich. Das letzte ist ja gar kein Grund. Ne. Es ist total in, bitte hilft mir. Ich brauche das coole Item, einer Wo cool und so. So, alle in. Oh, nur einer. Ich würde sagen, wir machen erstmal Kleinheim. Ich liebe die neue Overworld-Map, die sieht viel besser aus als die alte. Auch wenn die alte nicht schlecht war. Und da ist auch schon Plusle. Pikachu uh, uh, uh. müssen wir kurz mit dir reden. Ähm. auf Aufgenommen Träge, umsehen, Boden, Taktik, Taktik wählen, das wollte ich machen. Man kann nämlich Taktiken wählen. Wir sind ein Team, das Pokémon folgt dem anführung und greift Gegner in der Nähe an. Die Taktik sich für Anfänger. Es gibt noch ähm mir nach. Das Pokémon legt mehr Wert darauf, den Anführer zu folgen, als anzugreifen. Dieses Taktik bietet sich an, wenn man es vorzieht, dass sich die Pokémon hinter dem Anführer versammeln. Keine Attacken greift man nicht an. Aber es wirft Items. Dem Gegner hinterher. Äh, ja. Jeder für sich. Äh, der geht eigene Wege. Kann ich nicht verstehen, warum man das so machen sollte. Äh, warte hier. Das Pokémon hält eine Position, bewegt sich nicht vom Fleck. Äh, ja. Kann nützlich sein. Und Flieh vor Gegnern. Das würde ich eigentlich immer den Noobs machen lassen. Also, ich bleib jetzt mal wieder ein bisschen zusammen. Weil das bin ja ich. Also wenn wir neue Leute rekrutieren, das gibt's noch später im Spiel, dann äh, würde ich wahrscheinlich äh, Gegner ausweichen auswählen. Oder verfolge mich nur, oder sowas. So, und das war es dann auch schon mit dieser Mission. Ähm, ja, wir wollen den Dungeon verlassen. Reicht mir. Bam. Balalam, dü dü. Danke für die Hilfe. Ich werde es nicht mehr vorlesen. Ich gucke nur, noch, was wir bekommen. Versandorb sagt mir gerade nichts. Aber naja, egal. So, das reicht für heute. Feierabend machen und schlafen gehen. Mmh. Mm -hmm. Träume ich etwa schon wieder? Da ist wieder dieses Pokémon. Nanu? Versucht da etwa jemand mit mir zu sprechen? Ich kann dich nicht verstehen. Wer bist du? Was willst du mir sagen? Huch, alles wackelt auf einmal. Ist das einfach ein Erdbeben? Ah, oh nein, es wird schlimmer. Für einen Traum fühlt sich das aber ziemlich echt an. Äh, äh, Am nächsten Morgen. Hallo? Kannst du mich hören? Hm? Ähm, du bist Mike. Nicht war? Was Oh, du kannst mich ja gar nicht sehen. Wie unnötig von mir. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Diktri. Während das Erd des Erdbebens letzte Nacht geschah etwas fürchterliches ist, Mein Sohn Diktar wurde angegriffen. Was, Diktar? Er wurde auf die Spitze eines großen Berges entführt. Leider komme ich da nicht hin. Es ist einfach zu hoch für mich. Deswegen bitte ich dich um Hilfe, Mike. Diktar wurde von einem pokémon namens Panzer entführt. Einem üblen und durchtriebenen Schuft. Du musst vorsichtig sein. Ich sehe auf dich. So, jetzt muss ich aber los. <lacht> das, Porträt. das ging so schnell, ich konnte überhaupt nicht Nein sagen. Andererseits lässt mich das Schicksal von Nikta auch nicht kalt. Da habe ich wohl keine Wahl. Na dann mal los. Oh yeah. Ja, ab hier an diesem Punkt endet übrigens die Demo von dem Spiel. Deshalb ist alles hier neu für die Leute, die die Demo gespielt haben. Guten Morgen, Mike. <lacht> Was? Jemand hat dich gebeten, einen... Errettungsauftrag zu übernehmen? So ist es. Mein Sohn Diktar wurde entführt. Er wurde auf den Gipfel des Stahlbergs gebracht. Bitte helft meinem Kind. Auf Wiedersehen. Tschüss. <lacht> oh, das Porträt ist super. Hm, da fällt mir ein. Dickter ist doch das Pokémon, das hier den Tunnel gegraben hat, oder? Und der Kleine soll entführt worden sein? Da müssen wir doch helfen. Ja, sehe ich auch so. Dann let's go. Tschu. Der Dungeon Stahlberg kann nun erkundet werden. Dann nix wie los. Da wären wir, der Stahlberg. Dieter wurde also auf den Gipfel verschleppt. Ganz genau. Das ist schon wieder Diktri? Ja. Der Gipfel befindet sich auf Ebene E9. Danke für eure Hilfe. Auf Wiedersehen. Okay. Mm. Das ist genau meine Art von Musik. Ähm, okay, auf geht's. Let's go. Retten wir das arme Dick da im Stallberg. Wir sind gerade auf E1. -E oh, ein Tanhel. Hier gibt's wohl metall pokémon da ist wieder eins von den wie können es Du gehst jetzt mal schön Down Ich bin schon Level 11 Und bigger Level 8 Das ist so Krass, ein Rabouts. Da setze Ich doch Dann nie die fein Weil oh, warum nicht euer Steinchen, Pikachu mag ja seine Steinchen. Hm, hm, hm. Hier ist noch mal Steinchen. Da gibt es nichts, oder? Doch, doch, hier ist lang. Ah, und die Treppe. Nein, ist sie nicht schade. Vielleicht hier oben. Äh, hier oben, na komm ja. Hier ist sie. Da kommt die Mama down. Wuaahhh! Easy. Duh-du-du-du! Badabadam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam! Ich liebe den Sound von dem Spiel so sehr! Badadadam-bam-bam-bam-bam-bam-bam! du du du Das ist so o e epic Okay, cool. mhmmm mhm mhm mhm Du, du, du, du, du. Ich werde hin und wieder mal das Ding benutzen. Belebersam. Naja, damit kann man sich wieder beleben, falls man tot ist. Da, da, da. Oh! Aua! Bombe! Okay. Ich muss halt die ganze Zeit auf die Richtung drücken. Damit das auch registriert. Komm! Zack! Ich finde nur irgendwie. Die neuen Grafiken bringen nicht ganz die richtigen Vibes auf. Man hat nicht ganz das Gefühl, dass man wieder zurück in das Jahr 2005, 2006 ist, ja. Falls es irgendwie Sinn macht. Grafiken sind so... Ich weiß es nicht. Die sind nicht schlecht, definitiv nicht. Die, sind, die Grafiken sind wunderschön. Aber es wirkt alles so... Nicht so das, was es auf dem Game Boy Advance und auf dem DS mal waren. Wisst ihr, was ich meine? Du, du, du, du, du, du. Ah, doch, ich kann mit dem Steuer kurz auswählen. Okay, cool. Ich hoffe, die Musik ist für euch laut genug. Ach komm, Pikachu, lass es sein. Oh, mein Magen wird leer. Da sollten wir den doch langsam mal auffüllen, aber ich warte erstmal bis die Textbox kommt, die einen sagt, dass man den mal auffüllen soll, Heute. Du, du, du, du. Nice. So, was es hier noch? Oh, hi. Ey, was soll denn das? Bam! War das ein Crit? Oder warum wurde es ran Ich verstehe das immer noch nicht. Wie auch immer. Ähm, ja, gehen wir lang. Oh, Ein Kleinstein wird von einem Georockstein beworfen. Easy. Oh, ist die Treppe? Nice. Komm, titt, lass es gut sein. Mm, mm, mm, mm. Du, du, du, du. Wir gehen einfach mal. Hi. weil Oh, das sieht schon viel mehr nach Steilberg aus. Mm, mm, mm, mm. Oh, schau auf die Karte. Dort links. Ich bekomme langsam Hunger. Oh, oh. Ja, alle paar Schritte, die man geht, man einen Punkt, Punkt, Oben rechts sieht ja dieses, äh, wo ich nur 16 von habe. Das ist mein Magen. Warum schmeiße ich einen Stein? Ich bin schlau. Ja, hier nimm das mal. Pikachu, dankeschön So, hier links gibt es Besonderes. Einen Keklion-Shop. Du, du, du. Leden dungeons Zum Beispiel eröffnet Keklion einen Laden mitten in einem Dungeon. Du kannst dort Items kaufen, indem du sie aufheben dann schließen Keklion ansprichst. Wenn du deine eigenen Items ablegen kannst. Was? Wenn du deine eigenen I Items ablegst, kannst du sie auch verkaufen. Vergiss. Auf keinen Fall po Pokegeld zu hinterlassen, bevor den Laden verlässt. Ja, das ist ein kleiner Tipp, denn man kann hier stehlen, aber das machen man irgendwann anders, wenn ich stark genug bin. Ja, man kann bei Kicking und stehlen, aber das sollte man nicht machen. <lacht> das ist etwas, äh, das ist stark der Typ. Der kann, kann mich auch zurück. Er kommt und der rein passiert. Nein, wir wollen das hier aufheben. Das auch nicht. Was ist das ja eigentlich? Stopper Orb versetzt alle Gegner auf der Ebene in den schutz und Versteinerung. Okay. Das hier? Chaos Orb. Ja. Den nehmen wir mal auf, würde ich sagen. Naja, ja, reicht schon. Was? Was passiert? passiert? Achso, ich habe nur noch zehn Hunger. Ja, ja. Da kaufen wir. Ich setz mal hoch. Essen. Ähm, da haben wir einen Apfel. Essen mal. Ein Apfel fällt 50 auf und ein großer Apfel füllt alles auf. Nur so zur Info. Komm, schmeiß, schmeiß doch den Stein. Warum schmeißt. habe ich keine Steine mehr? Okay. Bam, bam, bam, äh, was? Okay. Oh, Level Up für Pika wahrscheinlich. Für mich? Oh Mann, ich bin zu so OP. Ich bin abgestiegen. Ja, leider. Äh, hätte ich lieber nicht machen sollen, das ist Training. Oh Gott, ich dachte, das wird zum was anderem führen. So, ich wollte mir das, den Orb anschauen. Zum einen den Teambeleber Orb. Den geben wir mal, Pika. Und ich selber trage einfach mal den Chaos Orb. Äh, geben mir selbst. Ich glaube, wenn man die Items gibt, dann werden die random von ihnen äh, eingesetzt, oder? Oder habe ich das gerade falsch verstanden? Ich weiß es gerade nicht. Äh okay, geht nicht. Strauchler. Warum kann Pikachu Strauchler? Ich verstehe es nicht. Oh, Scholunio. Ich würde es eigentlich gar nicht angreifen. Tut mir so leid schon, ja. ah, ah! Komm, kommt. Kill es. nice. Mm -hmm. Kommt, ich lass es gut sein. Badadada. Badadada. Bam, bam, bam, bam. Hört, euch, hört euch bitte alle den Soundtrack an, der ist genial. einer der besten videospiel ever. Ich schau mit dem Privat immer an. Er ist so nice. Und das war übrigens ernst gemeint, auch wenn ich vielleicht wieder nicht so ernst wirke. Das war gerade ernst gemeint. Das Hornet ist geil. Pikachu, lass es gut sein, habe ich gesagt. Ja, Meditale, äh, Mediti. Ja, das war Mediti. Ja, kannst mal angreifen, ja. Ich schubse dich mal zu ihm hin, ne? So wie es Freunde machen. So, wir sind fast da. E8! Hier ist noch ein Alt. Oh nein... Schlaf! Das Pokémon steht und kann nicht handeln. Manchmal wacht es, es, es auf, wenn es Schaden nimmt. Nach einer Weile wird er zu schnell aufgehoben. Äh, oh, okay. Ja, das war eine Falle, die es auch. Das ist ziemlich fies, vor allem später im Spiel. Das kann ich nur sagen. Sollte immer vorbereitet sein mit ganz vielen Items. Nicht zu vielen. Oh, wo ist denn da? Sieh mal, Mike! Da drüben ist dick da. Oh nein, es hat Angst. Hey, ist alles in Ordnung? Wir sind hier, um dich zu retten. Ich. Ich hab Angst. Hey, jeder! Was glaubt ihr, was ihr da tut? Wir sind hier, um dich da zu retten, natürlich. Mann, ey, lass ihn doch sofort frei, Panzeron. Wir können es wagen. Es ist doch alles seine Schuld. Seit Tagen kriege ich kein Auge zu, weil hier ständig die Erde rumort. Und das alles nur, weil Rabauken wie er, wie Wahnsinnige unter der Erde rumbuddeln. Aber das stimmt doch gar nicht. Zugeben, in letzter Zeit gab es so einige Erdbeben. Doch ich bezweifle stark, dass Digga und seine Familie dafür verantwortlich sind. Seid still! Wenn ihr nicht Ruhe, Ruhe gebt, dann kämpfen wir eben. Es ist wecklos, Panzeron. Es ist. Also, es ist wecklos, Mike. Panzeron ist zwar aufgebaut, um uns. Auf uns uns uns hören. Schotter bitte nicht, Mike, danke. Wir müssen wohl kämpfen. Oh nein! Oh, oh, oh, oh no. Wir kämpfen gegen Panzer E, und der Silberblick ansetzt und wir setzen dafür Schlammblatt ein. Das macht ihm hoffentlich damage oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Dann sammeln Bombe. Wie kannst stärker als ich? Das ist nicht so nice. Hab es geschafft. Ich wurde den kürzer angezogen. Ich ziehe mich lieber erstmal zurück. Oh, tschüss. <lacht> oh, was ein Idiot. Hey, wir haben Patrick und verscheucht. Alles ist wieder in Ordnung. Du kannst jetzt wieder rüberkommen. Ich kann nicht. Ich habe Angst. Kein Problem. Wir kommen und holen dich. Warte einen Moment. <lacht> oh je. Da geht es aber ganz schön weit runter. Man kann ja nicht mal den Boden sehen. Mike, was machen wir denn jetzt? Wir können den Abgrund nicht überwinden. Beep, beep. Hey, ihr seid doch die Magnetilo von neulich. Ja, wir haben Schwebe. Deshalb können wir einfach hochfliegen. Wir haben hier vorhin erfahren. Bzz, wir retten dich da aus der Luft. Beep. Halt dich an uns fest. Beep, beep. Keine Angst, wir verpassen dir schon keinen Stromschlag. Schade, im Original hat man sogar gesehen, wie die den getragen haben. Also um halt nur so Sprite niemals anders stellen, aber trotzdem. <lacht> oh, Ich hatte ja solche Angst. Ich war schließlich noch nie so hoch oben. Meine Füße fühlen sich immer noch an, als würden sie auf Luft laufen. Füße? Er hat Füße? Hauptsache, du bist wieder in Sicherheit. Das ist das einzig Wichtige. Ja, das war gerade ein legendärer äh, Teil dieses Spiels. <lacht> ja, vielen Dank. Oh, du wurdest gerettet. Hurra, hurra. Hä? Wo war das? Hör ich einfach stimmen? Ups, ihr könnt mich ja gar nicht sehen. Wie unhöflich von mir. Ich bin's, Dikri. Oh Papa. Denk ich habe mir solche Sorgen gemacht. Geht es dir gut? Ja, keine Sorge. Ich hatte zwar echt Angst, aber jetzt alles in Ordnung und das habe ich nur Mike und seinem Team zu verdanken. Vielen Dank für alles. Ihr seid wahre Helden. Vergesst bitte, vergesst bitte nicht auch unseren Freunden den Magnetito zu danken. Allein hätten wir das nämlich nie und nimmer geschafft. Oh, wie unhöflich von mir. Vielen Dank. Aber nein, nicht doch, Bieb. Das war doch Ehrensache. Unsere Entwicklung ist ja schließlich auch ein Dreiergespann. Da muss man doch zusammenhalten. Wir Pokémon sind doch letztlich alle eine große Familie. Bzzz. Ich bin beeindruckt. Nochmals vielen herzlichen Dank. Wir müssen jetzt los. Mike, Pika, vielen Dank. Lebt wohl. Top-Ether erhalten und heilsam. Und 800 Pokédollar. dollar oh, Poké. Wir gehen dann auch mal, bieb. Oh, wartet mal, lauf dich weg. Was gibt es denn? Äh, möchtet ihr unserem Team beitreten? Eurem Team beitreten? Bzzzt. Ja, immerhin hätten wir unseren letzten Auftrag ohne euch nie abgeschlossen. Wir werden eure Hilfe bestimmt auch in Zukunft noch gut gebrauchen können. Meinst du nicht auch, Mike? Ja, wir brauchen euch. Zurück zu euch.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 Dann können wir eurem Retterteam leider nicht beitreten. Bis, bis dann. <lacht> das ist wirklich schade. Aber ja, sie haben recht. Unsere Mitschreiter müssen in der Nähe leben. Wie sollen sie uns, uns sonst unter die Arme greifen, wenn wir ganz plötzlich in einen Dungeon müssten? Wir müssen Orte finden, an denen die Pokémon leben können. Wenn wir wollen, dass sie unserem Team beitreten, dann. brauchen wir halt solche Camps. Hey, ich hab's! Lass uns morgen gemeinsam zum Pokémonplatz gehen. Da gibt es einen interessanten Laden. Seit heute, der sich Knuddeluft Camp Kiosk nennt. Letztes Mal, als wir dort waren, hat er geschlossen. Aber vielleicht hat er ja morgen geöffnet. War halt äh, Wochenende, so. Weißt du? Er befindet sich direkt neben der Sabilik Cat Bank. Knuddeluft betreibt ihn. Dort kann man uns bestimmt weiterhelfen. Dann ist es beschlossene Sache. Morgen gehen wir alle gemeinsam zum Pokémonplatz. Okay. Hm. schon wieder dieser traum oh, welches pokémon könnte das sein huh? diesmal höre ich es etwas deutlicher was ein mensch meine rolle w -w warte bitte erzähl mir mehr Oh nein, es ist verschwunden! Am nächsten Morgen. Und was hier passiert, sehen wir in der nächsten Folge.